Denn wir haben genug wissenschaftliche Erkenntnisse, um zu sagen, dass wenn der organische Gehalt des Bodens 3% beträgt, was dann die zusätzlichen Mikronährstoffe sind, die in dieser Nahrung enthalten sind und was der gesundheitliche Nutzen ist, das geschieht nicht nur aufgrund wangelnder Zielgerichtetheit oder fehlendem Engagement. Das ist es, was ich auf der COP15 in der Elfenbeinküste einbringen möchte. Jede Nation, ob arm oder reich, kann das tun und es sollte getan werden. Sadhguru, es wird erwartet, dass Sie an der 15. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung teilnehmen. Diese Konferenz findet in Abidjan statt, in der Elfenbeinküste, Westafrika, vom 9. bis zum 20. Mai. Führungspersönlichkeiten, Minister, Organisationen der Zivilgesellschaft, Experten. Die Welt wird sich zu Tausenden in Abidjan versammeln, um das sehr wichtige Thema Land und Boden zu diskutieren. Und wir freuen uns sehr, wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an dieser Konferenz. Ich glaube, Abidjan ist eine der Städte, die Sie während dieser 100 Tage besuchen werden. Was erwarten Sie von einer Konferenz der Vertragsparteien wie dieser in Abidjan? Und was hoffen Sie dort zu erreichen? Eine Sache, um die ich Sie und die UNCCD als Ganzes bitten würde, ist, in irgendeiner Weise den Fokus mehr auf den Oberboden zu bringen. Es gibt auch andere Probleme, ich sage nicht, dass man sie aufgeben sollte. Aber in Bezug auf die einfache Politik müssen wir die Bedenken in diese Richtung lenken. Das ist es, was ich an diese 197 Nationen herantragen möchte, einschließlich der Europäischen Union, die eine wichtige Vorbildfunktion hat. Die Hauptsache ist dies, dass es für einen Landwirt einen Anreiz geben muss, um den organischen Gehalt zu erhöhen. Im Moment gibt es verschiedene Produkte, die als organisch gelten. Was sind die anderen Produkte? Die sind definitiv nicht anorganisch, das wissen wir. Wenn wir also das Label selbst ändern, also dass es einen bestimmten Prozentsatz an organischer Substanz gibt, in Nordeuropa beträgt er zum Beispiel derzeit 1,48 Prozent, wenn Nordeuropa seinen Landwirten diesen Anreiz bietet, wenn man den Anteil an organischer Substanz auf 3 Prozent erhöht, es ist sehr einfach, den organischen Gehalt des Bodens zu testen. Man kann es im Feld machen, man braucht dafür kein Labor. Wenn das also gemacht wird, dieses Produkt, durch Umwandlung des Bodens hin zu 3% organischem Inhalt, 3% ist nicht das Beste, 3% ist eine Hungerkost für das mikrobielle Leben. Aber zumindest muss das passieren, denn so bleiben sie wenigstens am Leben. Wir wissen, dass sie sterben und es kommt zur Wüstenbildung. Was bedeutet, mikrobielles Leben wird ausgehungert. Das ist es, was es bedeutet. Also wenigstens müssen sie am Leben gehalten werden. Und sobald er sich erhöht, kann man das Produkt gemäß seinem organischen Inhalt beschriften. In der Zwischenzeit können die Unternehmen und die Industrie einspringen und dafür sorgen, dass die Landwirte Kohlenstoffgutschriften erhalten. Es ist sehr wichtig, dass wir den rentablen Aspekt der Landwirtschaft erhöhen. Sonst wird in 25 bis 30 Jahren niemand mehr Landwirtschaft betreiben. Und ein anderer Punkt ist, dass diese Produkte auf verschiedenen Stufen im Handel landen. 3%, 4%, 5%, weil wir genug wissenschaftliche Erkenntnisse haben, um zu sagen, dass, wenn der organische Gehalt des Bodens 3% beträgt, was dann die zusätzlichen Mikronährstoffe sind, die in der Nahrung enthalten sind, und was sind die gesundheitlichen Vorteile, was sind die Vorteile in Bezug auf die Gesundheitsvorsorge. Das ist alles längst belegt, wir müssen es nur aufeinander abstimmen. Und einen Entwicklungsplan aufstellen, damit die ganze Welt auf einen Mindestanteil von 3, bis 6% organischer Substanz hinarbeitet, in den nächsten 8 bis 12 Jahren. Das ist sehr wohl machbar, denn selbst wenn man nur die Gründüngung im Sommer oder im Winter einbringt, je nach Klima, in dem man sich befindet, nur die Gründüngung und sie wieder in den Boden einflügt, wenn man das macht, werden die meisten Böden innerhalb von 6 bis 8 Jahren Minimum 3% erreichen. Es ist also weder nicht machbar, noch erfordert es enorme Mengen an Geld. Es ist nur eine Frage der Zielgerichtetheit und des Engagement. Was wir in Indien gesehen haben, ist, um Gründüngung zu verwenden, wenn die Regierung das Saatgut subventionieren muss, das in den Boden geworfen wird, aus dem man keine Ernte entnimmt, sondern den man nur als Humus verwendet, wenn man das tun muss, kostet es nur 450 Rupien pro 4000 Quadratmeter. Das sind gerade mal 5 Euro oder weniger als 5 Euro pro 4.000 Quadratmeter. Jede Nation kann das tun. Man braucht keine großen Budgets. Wenn man es innerhalb von zwei bis drei Jahren machen will, wird es etwas mehr Geld kosten. Aber wenn man es in sechs bis acht Jahren schaffen will, kann jede Nation es machen. Der einzige Grund, weshalb es nicht gemacht wird, ist ein Mangel an Zielgerichtetheit und Engagement. Das ist es, was ich bei der COP 15 in der Elfenbeinküste einbringen möchte. Dass diese 197 Nationen, wenn sie es so betrachten, dass ein zielgerichteter Fokus auf den Oberboden und ein Engagement in diese Richtung, dafür braucht man kein Geld. Dafür braucht man keine besondere Technologie. Jede Nation, ob arm oder reich, kann es tun. Und es muss getan werden, wenn man an der Zukunft dieser Welt interessiert ist und an der Zukunft der zukünftigen Generationen, die UNFAO sagt, dass die Lebensmittel, die wir jetzt essen, dem ungeborenen Kind gehören. Die Nahrung des ungeborenen Kindes aufzuessen, schmerzt mich tief in meinem Herzen. Es fühlt sich an, als ob wir ein Verbrechen gegen die Menschheit selbst begehen. Nun, vielen Dank, Sadhguru. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt folgen Ihnen, Sadhguru. Und wir hoffen, dass Sie mehr tun werden, als Ihnen nur in Ihren Videos zu folgen, sondern dass Sie Ihnen auch mit Taten folgen werden. Und wir möchten alle Menschen auf der Welt dazu aufrufen, sich tatsächlich um dieses sehr wichtige natürliche Kapital zu kümmern. Denn es ist Leben. Es ist unsere Nahrung. Es ist unsere Luft. Es ist die Qualität des Wassers. Es ist die Qualität unserer Gesundheit. Und es ist die Qualität der Lebensmittel, der nahrhaften Lebensmittel, die wir alle brauchen. Also ich möchte allen vielmals für eure Teilnahme danken. Danke, Sadhguru, für deine Tour.